Wusstest du, dass sich dein Gehirn nur für eine Sache interessiert? Für deine Sicherheit. Leistungsfähigkeit, Sehschärfe, Beweglichkeit spielen für dein Gehirn nur eine untergeordnete Rolle. Als dein körpereigener Bodyguard analysiert und steuert es permanent Reize aus der Umwelt und deinem Körperinneren. Dabei helfen ihm deine Wahrnehmungssysteme Augen-Gleichgewicht-Propriozeption. Liefern diese keine klaren Informationen, können deine Muskeln nicht zielgerichtet angesteuert werden. Die Situation ist unsicher. Das Gehirn zieht die Handbremse an. Die Folgen können Verspannungen, schlechte Haltung, Schmerzen oder Stress sein. Die gute Nachricht, es gibt ein Training, das deinem Gehirn Sicherheit gibt und dich fit und leistungsfähig hält. Die Neuroübungen lassen sich überall machen, dauern nur wenige Minuten und mm. haben eine direkte Wirkung auf deinen Körper. Augenübungen. Mit Vision Sticks lassen sich zielgenaue Augenbewegungen mm. und klare Sicht trainieren. Das ist wichtig für Konzentration und Bewegungssicherheit in Job und Alltag. Gleichgewicht. Dein Gleichgewicht im Innenohr kommuniziert permanent mit den Augen und der Nacken- und Rumpfmuskulatur. Bei fehlerhaften Informationen verliert es die Orientierung und dir wird schwindelig, du stürzt oder bist verspannt. Mit gezielten Kopfbewegungen oder Übungen mit dem Knochenschallkopfhörer trainierst du Haltung und Stabilität. Propriozeption Körperbereiche, die du selten nutzt, haben keine Landkarte im Gehirn und können nicht sicher bewegt werden. Einfache Mobilisationsübungen und gezielte Aktivierung über die Haut können Beweglichkeit verbessern und Verspannungen lösen. Neuroathletisches Training wird bereits von vielen Menschen erfolgreich angewendet. Auf www.arzt.eu-neuro findest du weitere Informationen. Probiere es selbst aus und werde auch du sicherer, beweglicher und leistungsfähiger mit den Tools von Arzt. Jetzt Kontakt aufnehmen!